Hallo, ich bin's mal wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch, die mit dem riesigen Gartenstuhl vom Haus. Ja, hier draußen sieht man ja ein bisschen. Und ich wollte mal wieder einen kleinen Warenrundgang machen. Es wird mal wieder Zeit, ne? es ist jetzt Mitte, Ende Mai, Anfang Juni bald. Und äh, ich gehe einfach mal durch, es wird so drei Minuten dauern, ein paar Sachen, dass ihr seht, der Weg wird sich lohnen. Ne? Wir haben eine riesige Liegenauswahl, unter anderem auch Hängesessel und hier eben Topmarken Relaxliegen relax liegen LaFuma, dann unsere wirklich mittlerweile gewaltige Markenschirmabteilung. Mittelstockschirme von der Firma Doppler und Knirps. Und eine große Auswahl Ampelschirme sind hier zum Teil offen, zum Teil geschlossen. Hier verschiedene Farben, verschiedene Qualitätsstufen. Das komplette Zubehör natürlich da drumherum. Dann die Geschichte Tiktische, tische Rope, Geflecht, was ihr hier seht. Immer noch in, läuft immer noch, gibt manchmal keine Alternative hierzu. Tische, ganz, ganz viele verschiedene Größen, 90, 160, kleine Tische, 1 Meter, 2 Meter, Meter, 2,20 Meter, 2,50 bis 3 Meter und noch größer. Glaskeramikplatten, Vollkeramikplatten, das ist ein neuer Trend, Edelstahlgestelle. Runde Tische, natürlich ganz klar, TIK ist, wie gesagt, ein großes Thema bei uns. Da haben wir TIK in Kombination mit Aluminium, äh, Edelstahl oder auch Volltig-Sachen auch zum Ausziehen. Dann eben das Thema Auszugstische. Also ich weiß nicht, ob es ein Geschäft gibt, die so viele verschiedene Auszugstische haben. Die Funktion von den Teilen ist natürlich auch wirklich total genial. Diese Einhandbedienungen, ne? das kann also jeder, der es einmal gemacht hat, Selber, die Frauen zu Hause können es machen, ne? also tolle Geschichte, Verstellsessel aus Rope, ne? mit der Rückenlehne verstellbar, äh, beziehungsweise geflecht, dann hier das Thema Rope. Haben wir ganz, ganz viele, haben wir eben einen tollen Lieferant, auch mit Four Seasons, Sierra Outdoor und der Firma Stern zum Beispiel. Ne? Ich laufe jetzt gerade mal in die Lodge Abteilung da haben wir höhenverstellbare Tische, auch in Lorchgrößen Eckloschen. auch der, hier das Thema Rope. Olefin, hochwertige Kissen für draußen. Na, ob jetzt etwas flacher oder das Thema Wine and Dine, auch in Kombi mit T-Colts. Ecklangen, Aluminium, Geflechtkombis. Geflecht. Geflecht. Na, wieder mit einem flacheren Tisch. Und wieder höhenverstellbar und wieder höhenverstellbar. Das ist das große Thema. Ne, Geflecht-Ecklogen, dann sowas Gemütliches. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich werde mal den Gang bisschen, ein bisschen beschleunigen, hier, dass es nicht zu lange dauert. Wenn ihr brecht einfach ab. Ne? Also die Lager, die nehmen, das Lager nimmt wirklich ab, muss ich sagen. Aber wir haben super geordert. Wir sind also, ich weiß nicht, ob noch einer so viel hat und es kommt immer noch vieles, kommt ja zum Teil auch verspätet. Ne? Dann hier auch wieder Auszugstische. Seht ihr, die ganze Reihe sind Auszugstische. Hier kommen wir in der Abteilung Outdoor-Stoffe. Das ist ein Riesenthema, sind 100% für draußen geeignet. trocknen schnell, bequem. Jetzt gerade hier von der Firma Stern sehr viel. Da sind wir hier tatsächlich auch der größte Stützpunkthändler weit und breit, auf jeden Fall in Süddeutschland. Na, haben eine große Auswahl auch am Lager, was, Stern, äh, was die äh, Stühle betrifft, was auch Tische betrifft. Hier wieder Auszug, gibt es verschiedene Farben: ein 250er-Tisch, Vollkeramik, Trespa, HPL. Dann hier die bekannte Holly von Stern, na, die es ja mittlerweile in vielen, vielen Varianten gibt, auch von anderen Herstellern. Da habe ich auch preislich Alternativen zum Beispiel da. Und eben hier auch wieder Auszugstische, Auszugstische, Auszugstische. Also dieses Jahr, was wir Auszugstische verkaufen, es ist der Wahnsinn, du bist halt auch flexibel. Ecklogen, ne? dann hier das schöne, berühmte Koda, total bequem, modern, gibt es in verschiedenen Höhen. Als Eckloge mit verschiedenen Untergestellen. Dann haben wir hier mehr die kleineren Sachen, auch zum Teil von der Firma Sieger. Klapptische, Klappstühle. Natürlich wieder hochwertiges Geflecht, zum Beispiel Four Seasons. Nochmal das Thema Auszugstische, verschiedene Plattenvarianten, ne? Keramikfliesen oder Glaskeramik oder Vollkeramik. Ticotstische mit Alugestell, auch ausziehbar oder Edelstahlgestell. Ein Teil unserer riesigen Polsterabteilung. Schöne, gemütliche Plätze für zu Hause, ne, zum Rumlümmeln, Bierchen trinken. Hier Biohot. Ne, die Boxen, die ganz hochwertigen. Und das ist jetzt eigentlich schon durch, reicht lang genug. Klickt auf unsere Seite, abonniert doch auch unseren äh, YouTube-Kanal. Da läuft gerade ein tolles Gewinnspiel. Und äh, wir sind die beim riesigen Gartenstuhl und wir freuen uns auf dich. Ja, tschüss!